Den eigenen Leitfaden müsste man kennen. Es gibt für das Kapitel 2 eine Rückseite. Es gibt noch die Seiten 26 bis 31. Das war mir nicht bewusst. Deshalb ist das quasi Teil 3 von 2 oder Kapitel 2, Teil 3 von 3. Kurzer Nachtrag. Es geht also um die Seite 26, ähm, die Aufgabe zwischen geöffneten Dokumenten wechseln. weiß nicht, ob das in der Prüfung kommt, aber ist extrem nützlich im Alltag. Ähm, ich verlange salopp im Leitfaden, dass du die drei Methoden selber rausfindest. Aber ich glaube, eine davon findest du wahrscheinlich nicht raus. Ähm, hier zeigen sie es, wie es geht. Es gibt einerseits das Registeransicht, das Menübandansicht äh, und dann wird auch ein Tastaturbefehl angezeigt. Und natürlich kannst du auch ähm, bei Windows über die Taskleiste arbeiten. Ha, das waren wahrscheinlich vier. Das geht bei Word Mac auch. Ja, das sind also vier Methoden, die es gibt. Und ähm, hier bei uns gibt es halt noch die klassische alte Menüvariante. Also, die vier Varianten zwischen offenen Fenstern, ich habe hier extra drei erstellt, hin und her zu wechseln, ist im klassisch im Menü, Fenster und dann das entsprechende Dokument aussuchen. Geht in Word für Windows meines Wissens nicht mehr, ähm, weil es da das Menü nicht mehr gibt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Dann in beiden Versionen möglich. Ansicht, Entschuldigung, Ansicht, Fenster wechseln, hier, ziemlich unumständlich, oder? Hier bist du sicher schneller, behaupte ich mal, aber das geht so auch. Dann, wenn du sowieso da unten bist mit der Maus, kannst du auch das so auswählen. Das geht auch, Variante 3. Und jetzt eben, sagen sie hier noch, ähm, ein Tastaturbefehl, Steuerung F6, das ist fast nicht möglich auf dem Mac, der Befehl ist anders. Er ist bei uns Command und größer, kleiner als. Also diese Taste, die links vom Y ist. Ähm, das kann sein, dass es ähm, auf gewissen Computern Command und das ähm, Paragrafenzeichen gerade unterhalb von Escape ist, und aber nicht Command und Tab, weil das würde ja zwischen den Programmen hin und her wechseln. Also hier bei euren Computern ist es meistens Command größer, kleiner als. Und schau, das ist super praktisch. Und das brauche ich jeden Tag Dutzende von Male. Diesen Befehl, wenn du noch nicht eingerichtet hast auf deinem persönlichen Gerät, der ist super praktisch. Gut, dann 27, wenn ich ein Dokument habe, ich speichere, speichere es. Da muss ich sowieso immer zuerst mal ähm, auch einen Namen geben. Das empfehle ich ja eh, damit im Fall eines Absturzes der Software das überhaupt wieder herstellbar ist. Ähm, du kannst die Details, du musst die Details einblenden. Das wird an der Prüfung notwendig sein, weil du musst es dann im Ordner Sophia auf einem, einem Share, auf einem Laufwerk äh, speichern, die Datei. Ähm, das ist so, sobald du die Prüfung startest, hat es rechts, so wie in, als hättest du einen USB-Stick angeschlossen, kommt so ein Symbol. Und dieses Symbol findest du eben hier nicht, sondern du musst eben diese Details einblenden und dann Link auf der linken Seite in der, Menüleiste hier oder in dieser Spalte erscheint dann äh, Sophia, so wie ein USB-Stick. Da klickst du drauf und dann unbedingt noch den richtigen Ordner auswählen. Nicht irgendwo hier speichern, sondern genau lesen und schauen, wo muss ich hinklicken und dann in diesem Unterordner das speichern. Komm, ich mache das schnell. Ich sage dem Prüfungs auf Prüfungsordner, das ist bloß eine Erfindung von mir und jetzt sage ich dem Dokument, was verlangen Sie Abrechnung oder so heißt das dann und speichere ich. Jetzt ähm, es kann sein, dass du ein Dokument kriegst in der Prüfung, das schon irgendwie so heißt. Und jetzt wollen sie, dass du dem einen neuen Namen gibst und dazu ähm, nicht nur für die Prüfung, sondern auch überhaupt im Leben sehr nützlich speichern unter. Jetzt kommt der neue, die Möglichkeit, das neu einzugeben. Ich bin hier schon in dem Ordner, wo ich zuletzt gespeichert habe. Und jetzt heißt das dann Abrechnung zum Beispiel neu. Und dann muss ich es speichern und schließen und Word schließen. Und dann habe ich die Aufgabe bestanden. 29 und 31 lasse ich hier weg. Danke fürs Zuschauen.